Richtig lizenzieren und veröffentlichen. In vorangegangenen Videos sind wir bereits ausführlich auf das Thema Lizenzierung eingegangen und wollen uns nun ganz konkret dem Lizenzieren und Veröffentlichen eigener OER widmen und auf verschiedene Besonderheiten hinweisen. Dabei werden die Rechte, die durch Schrankenregeln und Erlaubnisse des Urheberrechts bestehen, gezielt außer Acht gelassen. Wir gehen also sowohl von der Bereitstellung des Materials im Seminar oder auf passwortgeschützten Lernplattformen aus, als auch von einer weitreichenden Öffentlichen verfügbar machen. Denn mit OER ist beides möglich. Übrigens macht man sich die Schrankenregeln und Erlaubnisse des Urheberrechts für die Bildung zunutze, so müssen die auf dieser Rechtsgrundlage verwendeten Werke auch mit einem Quellenhinweis versehen werden. Man hat also letztlich die Wahl, ob man das Werk im Sinne der Lizenz oder auf Basis einer Schrankenregel verwendet. Entsprechend muss ein Lizenzhinweis oder ein Quellenhinweis am Werk angegeben werden die Wahl der eigenen Lizenz. Beim Erstellen von OER vermischt sich eigenes Material regelmäßig mit dem von Dritten. Doch welche Lizenz wählt man für die Veröffentlichung eigener Werke? Im Regelfall werden an Lehr- und Lernmaterialien, die man selbst erstellt hat, keine Lizenzen angegeben. Für die Lernenden heißt das grundsätzlich, dass alle Rechte vorbehalten sind. Eine offene Lizenz erhöht jedoch die Transparenz der Nutzungsbedingungen des eigenen Materials, inspiriert zum Nachmachen, legt die Grundlage für das eigene Erstellen von OER im Seminar und schafft Bewusstsein für urheberrechtliche Gegebenheiten. Um einen für OER angemessenen Anspruch an Offenheit zu genügen, empfehlen sich die Lizenzen CC0, CC BY und CC BY SA. Die Bausteine ND und NC empfehlen sich in der Regel nicht für OER. Je offener die Lizenz, desto mehr Rechte werden an Dritte abgegeben. Je mehr Rechte ich gewillt bin abzugeben, desto einfacher mache ich es anderen, mein Werk zu verwenden. Mit CC0 gebe ich das Werk komplett frei, quasi bedingungslos. Mit CC BY verlange ich einen korrekten Lizenzhinweis mit Namensnennung. CC BY SA verhindert die Anpassung der Lizenz, ND die Bearbeitung meines Werks, obschon das für den Bildungskontext nützlich sein könnte. Und NC lässt nachnutzende gegebenenfalls im Zweifel, ob mein Werk überhaupt für ihre Zwecke verwendbar ist. Rücknahme und Anpassung von bereits vergebenen Lizenzen sind im Zusatzbereich zum Kursthema zu finden. Generell gilt, eigene Inhalte können im Hinblick auf die Lizenz stets weiter geöffnet werden. Das heißt, es können mehr Rechte abgegeben werden. Es ist jedoch nicht möglich, einmal aufgegebene Rechte wieder zurückzuholen. Man darf also ein eigenes Werk unter CC by fortan auch unter CC BY bereitstellen. Jedoch nicht umgekehrt. Lizenzen, die den SA-Bestandteil tragen, dürfen grundsätzlich nicht verändert werden. Arten von Bearbeitungen und Veränderungen. Schauen wir uns zunächst die unterschiedlichen Formen von Bearbeitungen an einem einzelnen Werk an. Erstens: geringfügige Veränderungen. Ändere ich etwas an einem Werk, ohne seine Aussage zu verändern oder eine eigene schutzfähige Veränderung vorzunehmen, zum Beispiel indem ich eine Farbveränderung anbringe oder eine leichte Ausschnittsveränderung, die an den zentralen Inhalten des Werkes nichts verändert, so bin ich bei erneuter Veröffentlichung dennoch verpflichtet, diese Änderung zu dokumentieren. Das tue ich am Lizenzhinweis als kurze Ergänzung. Durch diese nicht schöpferische Umgestaltung entsteht für mich kein Bearbeiterurheberrecht. Das Werk verbleibt unter der Originallizenz. Hat ein Werk den Bestandteil von ND in seiner Lizenz, ist mir diese Änderung nicht erlaubt. Zweitens. Veränderung mit Bearbeiterurheberrecht. Bearbeitungen sind schöpferische Umgestaltungen, die ein Originalwerk zugrunde legen und in denen dieses Originalwerk wieder zu erkennen ist. Bei einer ausreichenden Änderung des Originals, zum Beispiel bei Umformungen wie Übersetzungen, sprachlichen Neufassungen oder inhaltlichen Umgestaltungen, erhalte ich als weiterer Urheber gegebenenfalls ein sogenanntes Bearbeiterurheberrecht. Allgemein spricht man davon, dass man dieses erhält, wenn man die Aussage eines Werkes auf schöpferische Weise verändert. Mit Erlangen dieses Bearbeiterurheberrechts ist es mir ebenfalls möglich, eine neue Lizenz zu vergeben, die jedoch mit der Lizenz des Originalwerks vereinbar ist. Die Möglichkeit zur Bearbeitung des Originals muss mir jedoch gegeben sein, was in der Regel nicht der Fall ist, wenn keine offene Lizenz vergeben wurde. Bei SA lizenzen sind auch bei Erlangen des Bearbeiterrechts nicht anpassbar. Inwiefern ein Bearbeiterrecht entsteht und was exakt eine Bearbeitung ist, kann bisher nicht trennscharf entschieden werden. Ob man eine Änderung vornimmt, die den Aussagegehalt oder das Wesen des Werkes ändert, muss man zunächst selbst bewerten. Werke mit einer Lizenz, die den ND-Baustein enthalten, dürfen nicht verändert werden. Freie Benutzung Die freie Benutzung ist im Grunde die umfassendste Veränderung. Denn bei einer freien Benutzung verblassen die Züge des Originalwerks komplett und die Schöpfung des Bearbeiters treten vollständig in den Vordergrund. In diesem Fall kann man kaum noch von einer Bearbeitung sprechen, da das neue Werk dem Ausgangswerk so wenig ähnelt, dass eine Einwilligung des Ausgangsurhebers nicht mehr notwendig ist und entsprechend auch eine eigene Lizenz vergeben werden kann. Ein Beispiel zur Orientierung. Eine nicht zulässige freie Benutzung ist zum Beispiel die Forterzählung eines Romanwerks, bei dem in der Fortsetzung die Geschichte des Originals weitererzählt wird und sich das neue Werk nur durch Kenntnis des Originals erschließt. In diesem Fall kann es sein, dass das Original eben nicht verblasst, sondern sehr deutlich hervortritt. Typischerweise tritt freie Benutzung auf, wenn zum Beispiel in einem Lehrwerk behandeltes Thema im eigenen Stil bearbeitet wird oder das Original lediglich als Inspiration für ein eigenes Werk dient. Zusammenstellung versus Mashup und Remix. Mehrere Werke verarbeiten. Eine Bearbeitung findet unter Umständen auch statt, wenn mehrere Werke dritter kombiniert werden bzw. zusammengestellt werden. Hierbei können grundsätzlich zwei Arten der Verarbeitung unterschieden werden. Erstens: Werke können nebeneinander oder nacheinander stehen und sind in der Wahrnehmung voneinander getrennt. Zum Beispiel ein E-Book, in dem sich Bilder und Text abwechseln, zwei Arbeitsblätter, von denen jeweils Bestandteile in ein drittes, neues Dokument überführt wurden, eine Präsentation in der Textfragmente, Statistiken und Grafiken sich jeweils auf den einzelnen Folien abwechseln. Hierbei spricht man in der Regel von Zusammenstellungen. Zweitens. Werke können sich vermischen und sind in der Wahrnehmung auch aus technischer Sicht nicht mehr ohne weiteres zu trennen. Zum Beispiel ein Video, in dem Hintergrundmusik läuft oder Grafiken, die ineinander überschneiden. Hierbei spricht man in der Regel von Collagen, Remix oder Mashup. Zusammenstellungen sind nebeneinander geordnete Werke. Hier bleiben also die Lizenzen der einzelnen Werke erhalten. Remixe oder Collagen sind Werke, die ineinander verschmelzen oder so übereinander liegen, dass sie einander zum Beispiel überdecken. Hier wird im Sinne des Bearbeiterrechts eine neue Lizenz vergeben. Achtung, diese Gegenüberstellung und Begriffswahl ist im Rechtsjargon eher unüblich, hilft uns aber, Anwendungsfälle im Bildungsbereich zu handhaben. Die Erstellung von Remixen setzt voraus, dass die verwendeten Werke lizenztechnisch kompatibel sind. Manche Lizenzen können praktisch nicht miteinander verschmelzen. SA oder ND funktionieren zum Beispiel nicht in einem neuen Werk zusammen, da ND die Bearbeitung ausschließt und SA die Bearbeitung regelt. Es gibt dazu eine Matrix, die verrät, welche Kombinationen möglich sind. Deutlich erkennbar ist dabei, dass die freien Lizenzen also CC0, BY und by keine Einschränkungen aufweisen und immer frei kombiniert werden können. Auch daher ist es grundsätzlich empfehlenswert, die freien Lizenzen zu verwenden, denn Werke unter diesen Lizenzen können einfacher weiterentwickelt werden. Wird ein Remix durchgeführt, kommen dann häufig ein oder mehrere Lizenzen als neue Gesamtlizenz in Frage. Wenn also das Recht entsteht, die Lizenz anzupassen, so darf das grundsätzlich im Rahmen der Ausgangslizenzen geschehen. Bei Zusammenstellungen ist es anders. Hierbei stehen einzelne Werke nebeneinander und getrennt voneinander. Verschiedene Inhalte dürfen dann auch unterschiedliche Lizenzen tragen, ohne dass es eine Ansteckung oder Inkompatibilität gibt. Zum Beispiel gibt es in diesem Foliensatz CC BY und CC BY SA Lizenzen. Auch wenn ein Werk unter CC BY SA verwendet wurde, steckt es den Rest nicht an. In diesem Fall hat sich das Verweisen der Lizenzen wie folgt etabliert. Dem Werk als Gesamtes, und das meint zumeist jeweils die eigenen Anteile der Urheberinnen des Werkes, wird eine bestimmte Lizenz gegeben und der allgemeine Hinweis hinzugefügt, dass Werke unter abweichender Lizenz separat gekennzeichnet werden. Es gibt sozusagen ein allgemeines Statement zur Lizenz mit Verweis auf Einzelelemente, die anders sein können. Orte der Lizenzangaben jedes Material, jeder Inhalt, jedes Medium mit oder auf dem ich veröffentlichen möchte, hat bestimmte Vorgaben und Begrenzungen der Darstellung. Dabei muss beachtet werden, die vollständige Angabe der Lizenz im Sinne der TULU-Regel, ob die Links zum Originalfundort und zum Lizenztext funktionieren und ob der Ort der Angabe korrekt und nah genug am Werk ist. Letzteres wollen wir im Folgenden wiederholen. Analoge Materialien. Lizenzangaben müssen nicht nur durch den Urheber selbst auffindbar sein, sondern durch jedwede Dritte. Das bedeutet letztlich immer nah am Werk. Zum Beispiel direkt am Werk, auf der gleichen Seite wie das Werk, wie zum Beispiel in einer Fußnote und oder im Abbildungsverzeichnis. Analoge Lizenzverweise müssen stets ausgeschrieben werden. Das bedeutet im Vergleich zur digitalen Angabe, dass auch die Links zur Lizenz und zur We zum Werksursprung erkennbar sein müssen. Digitale Materialien im Online-Bereich stellen sich oftmals ganz andere Fragen, wenn es um die Angabe von Lizenzhinweisen geht. Unterschiedliche Tools und Plattformen erlauben Lizenzhinweise auf unterschiedliche Weise anzubringen. Einige Plattformen integrieren bereits die Funktion, Lizenzhinweise durch dafür vorgesehene Formulare herzustellen. Auf die Rechtssicherheit der plattformeigenen Darstellung sollte man sich jedoch nicht immer verlassen, sondern selbst prüfen, ob der Lizenzhinweis am richtigen Ort korrekt und vollständig ist. Wieder andere Plattformen setzen es als Standard voraus, dass eine bestimmte vorgegebene Lizenz verwendet wird. Im Zoom-Wiki, der Zentrale für Unterrichtsmedien, werden Inhalte grundsätzlich als CC by SA freigegeben. Auch da es sich hierbei um ein Wiki handelt, was für alle Lehrkräfte bearbeitbar sein soll. Wenn PDF erstellt werden, die für die digitale Verwendung bestimmt sind, sich jedoch auch für den Ausdruck anbieten, empfiehlt es sich wiederum, die Links zu den Lizenzhinweisen in ausgeschriebener Form anzubieten, um Nachnutzenden beim Kopieren Rechtssicherheit zu bieten. Entscheidet man sich auf einem eigenen Blog, alle Artikel unter eine CC-Lizenz zu stellen, so kann dies zum Beispiel im Footer geschehen. Hierbei darf der Hinweis nicht fehlen, dass Abweichungen von dieser allgemeinen Lizenz gekennzeichnet werden. Der Lizenzhinweis darf nach richterlichem Beschluss nicht als sogenannter Mouse-Over angelegt werden. Das heißt, die Anzeige würde nur stattfinden, wenn der Mauszeiger auf dem jeweiligen Medium liegt. Für Nutzerinnen von Touch-basierten Endgeräten existiert diese Funktion jedoch nicht. Sie haben daher keine Möglichkeit, den Lizenzhinweis zu sehen. Daher Lizenzhinweise immer direkt lesbar ohne konkrete Mausaktion angeben. Eigene Werke lizenzieren CC-Lizenzen verlangen fünf Komponenten für eine vollständige Lizenzangabe. Diese kann man sich anhand der tulu regeln merken. Veröffentlicht man ein eigenes Werk, bestimmt man selbst über die Lizenz und muss nicht den Anforderungen des Lizenzgebers gerecht werden. Auch jetzt sollte man jedoch die Nutzenden mitbedenken und es ihnen möglichst einfach machen, zu erkennen, wie man als Urheber genannt werden möchte, welche Lizenzversion man verwendet, indem man auf den konkreten Link verweist, und gegebenenfalls auch, welcher Originalfundort zu verlinken ist. Gibt es weitere Hinweise zum Werk und darin verwendeten Inhalten, so ist es ebenso sinnvoll, diese zu erwähnen, um Nachnutzenden des Werkes die Verwendung und Lizenzierung zu erleichtern. Verweisen statt Kopieren Oft genug kommt es vor, dass Inhalte, die Lernenden angeboten werden sollen, nicht kopiert oder angepasst werden können, da entsprechende Rechte nicht vorliegen. Es ist jedoch stets möglich, auf diese Inhalte zu verweisen, wenn sie online verfügbar sind. Das Einbetten von Videos ist beispielsweise keine Kopie und damit grundsätzlich zulässig, auch wenn keine offene Lizenz am Video angegeben ist. Dennoch sollte man darauf achten, dass das eingebettete Video vom neuen Kontext nicht entstellt wird, da dies das Recht des Urhebers auf Werksintegrität betreffen könnte und ebenso sollten Videoinhalte, die sich als urheberrechtlich problematisch darstellen, nicht verwendet und eingebettet werden. Denn unter dem Titel der sogenannten Linkhaftung wird aktuell diskutiert und entschieden, ob eine Person, die Websites, das heißt auch Videos, verlinkt, für den Inhalt der verlinkten Website haftbar gemacht werden kann, sofern sich dort zum Beispiel Urheberrechtsverletzungen befinden. Um hierbei für ein gewisses Maß an Sicherheit zu sorgen, sollte versucht werden, stets auf verlässliche Quellen zu verlinken, hinter denen möglichst etablierte und öffentlich erreichbare Organisationen stehen. Maschinenlesbarkeit Creative Commons Lizenzen können maschinenlesbar sein. Das bedeutet, dass eine URL mit einem bestimmten Codeschnipsel im Quelltext es Suchmaschinen ermöglicht, zu identifizieren, ob sich auf ihr ein CC-lizenzierter Inhalt befindet. Das erhöht die Auffindbarkeit des Materials und trägt zu so einer Verbreitung bei. Wichtig ist, der maschinenlesbare Hinweis ersetzt den menschenlesbaren Lizenzhinweis nicht sondern ist eine nützliche Ergänzung, die die Auffindbarkeit der bereitgestellten Materialien erhöht. Check-up vor Veröffentlichung Bevor man eigene OER veröffentlicht, sollte man das Gesamtwerk in seinen einzelnen Bestandteilen geprüft und aufbereitet haben. Ein Vorschlag für eine mögliche Checkliste. Wurden alle verwendeten Werke von Dritten erfasst? Sind alle Bestandteile des Werkes inklusive der eigenen mit einer Lizenz bzw. Lizenzhinweis versehen? Sind alle Lizenzangaben vollständig nach der TULU-Plus-V-Regel? Wurde jeweils auf die korrekte Lizenzversion bzw. Portierung verwiesen? Funktionieren Links in den Lizenzhinweisen oder wurden sie ausgeschrieben? In welchen der genutzten Werke gab es leichte oder umfangreiche Bearbeitungen und wurden diese richtig gekennzeichnet? Wurden andere Gesetzeslagen beachtet, wie das Recht am eigenen Bild bei Personenabbildungen? Diese sowie weitere nützliche Checklisten und Dokumente befinden sich im Zusatzmaterial zum Kursthema. Dies war das letzte Video des OER-Selbstlernkurses. Wir hoffen, alle Teilnehmenden konnten sich erfolgreich weiterbilden und haben zahlreiche Anregungen für die eigene Arbeit erhalten. Falls Fragen zum Kurs oder behandelten Themen aufgekommen sind, können diese an at uni leipzig gesendet werden. Viel Erfolg bei der Nutzung und Erstellung eigener OER.